Ich begrüße Sie heute aus Bühl in Baden und wie Sie sehen, stehe ich hier auf einer kleinen Brücke mit Holzdielen, Holzplanken. Und da fällt mir ein, es gibt eine schöne Redewendung und die heißt, auf dem Holzweg sein. Was bedeutet das? Wenn ich auf dem Holzweg bin, dann irre ich mich. Dann denke ich, das oder dieses wäre richtig, aber das stimmt gar nicht. Ich irre mich. Das ist dann einfach gar nicht richtig. Okay, also ich wünsche Ihnen für heute, dass Sie nicht auf dem Holzweg sind, dass Sie immer wissen, was richtig ist und dass Sie ein gutes Gespür für die Situation haben. Einen schönen Tag mit Ihnen.